und bei Oh, meiner Metal Mario Master. Let's Ja, wir sind hier gerade im Penthouse, was ist denn beim letzten Mal alles passiert? Wir haben ein paar Schlüssel gefunden in der Bäckerei, hier in der und so. Äh, und wir haben jetzt auch alle Juwelen gefunden. Ja, weil wir vorhin offscreen nur eben beim Labor waren und die Juwelen abgegeben haben. Gut. aber ist. Das sieht doch gar nicht schön aus. Wir wollen wir jetzt eigentlich gar nichts mehr suchen oder so, ne? No. Nein. Öh. Uh. Um, uh. uh. hey. Oh, mh. Mh. Äh. Ey. Ich einfach Ich wurde gar nicht ah, getroffen. Der der Ch der, ah. ich cheate nicht. Ich wurde offen, oh, <lacht> ey, da muss ich mir jetzt hier die anhören hier, nicht von dir. Ey. Hm. Okay. Äh, hm? Wir werden euch finden oder euch umbringen, auch wenn ihr schon tot seid. Irgendwo noch ein dicker, glaube ich. Da ist er! Ja. Jetzt ist er weg. Ey. Da ist er! Au, sie ist jetzt wohl nicht getroffen. geil das ja ja ja uh ja -huh. Warte. Geld wir Bevor wir bevor wir da ja ja wir irgendwas über überstürztes tun. Ah. da tun ja ist eine Bombe drin. Warum war warum war Bombe drin? Ja. Das Ganze. Machen wir uns warum ah! oh. Okay, hier ich rein. Ja. Hm, ich weiß, was da reinkommt. Boah, ein da kommt der rein. der Grüne. Warte mal, noch ein. Oh. Der Lila ja, Jetzt auch nur ein Hetzel. dann. Warte, hab ich doch. Ja. Den blauen. Ja. Deck. Lila, blau, gelb und grün. Warte mal, war der eine nicht groß gewesen? War nicht? Ja, jetzt ist sie weg. Ah. Guck mal da. Hallo. Gesicht. Sieh mal einfach, ich, dachte, ich dachte, das schaffst. Ich hatte ich vor Angst da drin, aber jetzt wirklich voll Überraschungen. Du hast mit deinem komischen Staubsauger mein Hotel- und um mehr mein gesamtes Personal überfallen. Lass ja, mal zurück, hast du mir auch noch meinen geliebten Schutz weggenommen? Mein süßes Polterkessel. Das ist heißt, kein bisschen nach Plan gelaufen. Wow. Oh mein Gott, bist du hässlich. Die oh. Gruppe ist dir nur gelegen, dich König Plan zu werden Du warst We zugelassen, als dass dich ein, nein, war Banne hätte König mich mit nur für meine Generalität überschüttet. Aber stattdessen habe ich irgendwie alles verloren. Oh nee. Sollen wir dann zur Tat schreiten? Ich werde dich wohl selbst erledigen müssen, so werde ich für dich Burgos Vertrauen in mich sicherlich zurückgewinnen können. Bist so bereit, Luigi? diesen Kampf für mich, für mich zu gestalten. Ja. Äh. Oh, okay. dann Ha! wir sehen uns mal uns Ach ja, übrigens, hier gibt es keine Heilung. Ja. Ich, ich muss dir ich muss dir helfen, indem ich unten weil du kannst nicht durch die Laser gehen. Hi. Du musst warten, bis, bis sie ihren. Ja, jetzt kannst du sie angreifen. Die wird versuchen, dich in den Laser reinzuziehen. Aber ich kann dir kann von unten helfen. Ja, ich, äh, ich unterstütze dich hier von unten. Lauf einfach, einfach laufen. So. oh. oh. Ich ja, ich bin da unten. ja ja Aber ich komme da jetzt gerade auch nicht noch gehen eigentlich ja das problem ist nach einer zeit gehen gehen auch die laser wieder an Jetzt, yes, das ist deine Chance. Ja, die ziehe ich jetzt aber da rein. Oh Gott, die sind loslassen. Dann wäre schon mal getroffen worden, ne? Oh, <lacht> oh, Das Problem ist, selbst ich habe da unten auch, auch teilweise zu kämpfen, ja. oh, weil sie will nämlich da unten nee, nämlich äh, durch mein Gebiet mit Wasser fluten. Okay. Weil alleine ist das wesentlich schwieriger. Muss einen kann ja hier. Ist einen Ein ja genau, ich kann dich nämlich von unten unterstützen, wenn du da oben die Arbeit machst. Oh. Ich konnte nichts machen, da unten war Wasser. Ja. Warte. So, denke drei Laser sind weg. Ja, nur für dich. Willst du mich am Arm nehmen? <lacht> Ja. Okay, du musst überspringen. Oder auch nicht. Oder die fahren auch. Ja. Uh -oh. uh, nein, nein. <lacht> hier? Cool. Uh, uh, uh. Uh oh, das uh, ist uh. uh Oh, Cool! oh oh. Nö, nö. Au. Oh, oh. Au. <lacht> irgendwie Au. auf die andere seite zu kommen <lacht> ich gebe dir Unterstützung. Keine Sorge. sind noch die Spaß. <lacht> Ja, weiter so, weiter so. So, ich oh glaube jetzt dürfen wir noch. Was also ich? Ich werde eben den Game Laser für dich deaktivieren. Oh, das war knapp, ey. Oh Gott. Nein. Wo ist sie? Da ist sie. Komm her. Ich hab sie. Moment. Im schön gesehen, die war hinter. Ja. Los, soll's Ja. Aber wir sollten gleich nochmal zum Labor zurückkehren, um den Geist abzugeben. Mario. Oh, oh. Oh, yeah. Yeah. Mario. Mario. Mario! oh, yeah! Yeah! Mario. to Mario! Ah, schön. Was? Huh? Wer bist du? Come on! This way! Ah, uh, ah! Uh, uh. This way! Huh? Huh? Let's go! Huh? Es fehlt ja noch jemand! Come on! Ha. Oh, yeah! Ich habe ja gerade die Schaustellen. Mario. Oh. Oh, hey. Bevor wir weitergehen, sollten wir mal eben zum Labor zurückkehren. Ah, Folge Mario. Weil es fehlt ja noch jemand. Ach was. Ich weiß nicht, wen er meint. Meinst du meinst du nicht? Nee, ich hab keine Ahnung. Ah. Ah. Ah. <lacht> können wir uns mal, ja, können wir mal unsere Geister ansehen. Da. Ah! Und die Katze auch. Ah, geil. Die Katze kommt einfach nicht klar. Wir wissen ja alle, für wen der, für wen der, der letzte der Posten da ist. Ja. Weil, weil ne nämlich, jetzt gibt es nämlich noch ein, ein kleines Problem. Warte. Wenn wir in die nächste Tür gehen, kommen wir nicht mehr zurück. Okay. Dann gehen wir mal rein. Ja. Ich anderes zu erledigen gerade. Ich glaube auch nicht. Ich meine, wir haben, wir haben alles gefunden. Wir sollten weitergehen. Ja. Rein, ah. Ich empfange Signale einer ungewöhnlichen Präsenz hinter dieser Tür. Luigi, bist du bereit, da hineinzugehen? Oh ja. Gut, mehr Ratschläge habe ich nicht. Ich wünsche dir alles Gute, Luigi. Sei vorsichtig und hoch. Ah! Oh nein, nein! Aber oh Mario steht hier für Standortgras da hinten. Was machst du Ich will kaputt machen. Haben wir überhaupt eine Karte? Boah, ja, der hat dich erschreckt, ey. Hast du das gesehen? Ja. Mario, chill mal ein bisschen. Aber Mario steht doch direkt da. Ja, tu mal so, als könnte Luigi auch so was machen. Ja. Wollte ich gerade sagen. Aber ich kann ja. auch höher springen als du Mario. Ja, wie gesagt, also, es gibt keinen Weg mehr zurück. Oh. Ja, wir können nicht mehr zurück. Was also, Mann? ich hau dir gleich ein rein <lacht> <What>? <lacht> halt. so okay, dass nachdem, da oben aus ich würde mal sagen äh, mal sagen kurz bevor wir da hochgehen, gehen würde ich sagen machen wir da oben äh, einen cut Wieso? allein allein um, um die spannung aufzubauen okay, wir haben ja was 17 minuten ja gut okay wir können ja noch äh, müssen es in die nähe davon gehen Hey, komm an, komm Noch eiskalt durchziehen, oh, ich ich auch. On, ja? Ich werde, ich oh. kann es ja auch. Come Bro! Ich will sagen, wir machen jetzt hier noch. Wird schon nicht so lange dauern. Der Bus besteht aus drei Phasen. Wird schon nicht so lange dauern. Gut. Äh... das wieder zu Ich wollte springen. Okay. Ich könnte auch solche Spunnensachen wie Mario machen. Aber du kannst nicht. Wieso nicht? Ich weiß nicht. Kann doch wieder springen, normalerweise. Normalerweise ja. Oh. Hallöchen, na, sehe das an. Ja, ne. Schön, ne? Mario. <lacht> <lacht> ja, gut, er ist umge. Ne? Ja. Ja, das war nicht so toll. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Du hättest, hättest lieber flüchten sollen, solange du noch die Chance hattest. Aber du bist lieber geblieben und hast dich bis hier oben durchgekämpft, um mich herauszuholen. Was? Du Narr! Na schön, mit Hilfe von Igels ärgerlichen Erfindungen hast du dir den Weg durchs Hotel ge gebahnt und überall Geister aufgesaugt. Rabschliebschlo, schwups Warte, ähm, nur weil du all die Geister aufgesaugt hast, kannst du es noch lange nicht mit mir aufnehmen.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 Ihr werdet alles an einem Gemälde landen. Ein schönes Gruppenbild. Das ist euer Schicksal. Uh. <lacht> Ihr habt es nicht anders verdient. Das hätten wir gleich. Na los. Gesell dich sofort zu den anderen. Mein Gemälde muss vollständig sein. Entschuldige, dass du so lange warten musstest. Bist du bereit? Ja? Nein? Ist es mir ohnehin egal. Äh, der Hund, Der Hund, der hat gehört, du. Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Hä? Luigi, was machst du denn da drüben? Ah, es reicht, du gehst mir so dermaßen auf den Geist. Du willst also kämpfen? Na schön, dann los, Luigi. Das ist dein Ende, endgültig. Hier kommt König Buhu. Äh. Oh, ich verstehe, auf den Geist gehen. <lacht> ja. Okay, Finale gegen, gegen König Buhu. kommen deine Buh Kollegen ja mal voll easy erledigt <lacht> dann kriegen wir dich auch noch aber ich meine er ist er ist in der König naja <lacht> ich auch mal über reifen ah. warte einfach Massenvernichtungswaffe hast du ja noch wieder nehmen Was <lacht> das gibt nicht? Wir müssen denn eigentlich die Bomben und zu ihm schießen. Hat irgendwie nicht so geklappt, nee, irgendwie nicht. Das hat nicht geklappt. Du hast du noch einen Plan. Ah. Nein, ich habe keinen anderen Plan. Wir sollten ausweichen. Ich glaube, weil der König ist sauer, glaube ich zumindest Das kommen wir mal dein Morgenstern, das, ich, das ist. ist das Es ist eine Stahlkugel, um genau zu sein. Ja, ein morgenstern war äh. hey. <lacht> da ja. hey. <lacht> das ist normaler. Hey! Ich bin auch gesprungen. hast du gesehen? Ja. Oh Mann, Gott! Oh, glaube er ist sauer glaube er Winst nicht auch? Komm <lacht> ist halt so laut, ey? Mario kann ich auch nicht helfen. Oh Gott, oh Gott. Ja, schlag mal nicht euch welt Oh Gott, ich glaub, okay. sei doch nicht so fett, ja. Mann. da ist klar. ja nie seine, seine, ah, nee, er holt noch nicht seine seine coolen massen wenn ich waffen raus ja, nur seine riesige glitschige lange zunge auf Oh, ja, So nebenbei. Oh, Herzchen, gut. Da waren Herzchen drin. Ich wusste, ich sah noch nicht mal, wer welcher der richtige ist. Ist immer so wahr. Wä! Schön. Warte, klicke mal noch. Ja. Hast du gesehen? Ja. Boah. Das macht leider. Da das ist seine seine finale Phase. Er will jetzt das ganze Hotel platt machen. nicht so toll haben wir auch damit bitte. weil jetzt haben wir nur vier minuten zeit Okay. Halt, aber keine so sollen solltest du äh, sollten deine herzen auf null fallen wird der timer wieder zurückgesetzt Jetzt aber, sobald die Zeit, äh, Zeit abläuft, wird wohl das riesige Bild auf uns einschlagen. Ach, war ja nicht Er hat sich, er hat sich lustig gemacht. Bring ihn um! Ja, kommt doch jetzt schon. Nee. Ah! Hilfe! Ja, komm, ah, ich glaub' ich Ich bin auch. Ich bin auch gestorben. Von einer ist bei zwei anderen gestorben. <lacht> No. Genau, okay. Wie hilft mir das denn bitte schön auf der Beine, wenn der ein Knochen ist? Ey? Frag einfach nicht. Ja, ja ich bin äh, gegen König gut tatsächlich zweimal gestorben. Ja. Und auch gegen Saraschen Schreck bin ich auch zweimal gestorben. Deswegen bin ich nämlich, bevor ich zu King Boo gegangen bin, nochmal zum Labor, um äh, mir noch ein paar Knochen zu holen. Ah! Au! Uh, Aua, der hat mich instant getötet. Oh Aua, ich bin schon wieder instant gestorben. Ja, die Richtung ist ja nachts, ne? Brrrr! <ruh> ja. Gut wenden ja. aus, die Old Republics. ich will nicht darauf weiter eingehen. <lacht> Wieso nicht? <lacht> Ja. Na. Ah. Oh Gott. Aua. Dann halten wir fest. Der erste ist der echte. Ja. Ah. Mm -mm. Ah. Willst du es mal zeigen, halt deine super coolen Massenvernichtungswaffen -Massen zu holen? Hey. Okay, der was nicht. Ja, er hat kein einziger oh. Ding zu geben, ey. Ah. Oh. Und mir war, kam gar keine Bombe raus, er kam Spinnen raus. Um. Er wusste genau, was ich nicht mag, <lacht> Er wusste seine Schwachstelle. Ich oh die mann Man hat von allem jetzt schon eine bei den anderen drin, <lacht> Ja. eine buhlampe Was, Was machst du jetzt? Oh nee. Soll auch zurückwerfen? Ja. Okay. Okay. Komm, den schnappen wir uns. Und einmal und eins tack. zwei drei. Und ein da! Äh, die ganze Konflikt, hier ein Mann! Jawohl, wir haben ihn! Ah, schön. Hey! Okay. Puh, das war knapp. Oh ja. Ein Chaos. Okay. Mhm ja, mit dem Bild wir oh. Ich glaube, wir haben ein größeres Problem. Bye bye! Hörte den Nagel alles andere ist unwichtig. Er hat dir das Leben gerettet. Au! Hoho! Hallo! Alles ja, klar. Jetzt macht man dann Dinge auf. Ja. Und jetzt da nach Hause gehen die oh, Und zwar damit. Ja. Den nehmen wir jetzt mit. Daraus mache ich mir eine Halskette. Mhm. Oh, -oh. Äh. Hat nicht die ganzen Geister, die wir eingesaugt haben. Ja. Aber da ist einer. kriegt er nicht. Okay. Hm. Da haben wir das wahre, das Good Ending. What? Das wie Super Mario Maker? <lacht> jetzt bauen wir das Ding wieder auf, oder Ja. Okay. Wir bauen bauen jetzt hier bauen ist das Hotel wieder auf und dann werden wir auch am Ende sehen, was für einen Rang wir bekommen haben. Ich hatte Rang B bekommen. Vielleicht bekommen wir einen besseren Rang. Kriegen okay, wir jetzt Rang S. <lacht> ja, genau. Möglich. Aber dann Hero IP. was ist so dein Fazit von diesem Spiel? Ja als jetzt nicht war gut <lacht> es war was anderes bei, bei der Skala von, von 1 bis 10 hey, wie viele Punkte würdest du diesem Spiel geben Siehe, ja es war besser als Crafted World <lacht> weiß <lacht> nicht hey. aber ja keinen vorigen Teil davon gespielt ja, oder so weiß nicht ja man hätte man hätte auch, auch die anderen beiden Luigi's Mansion Teile aufspielen müssen hm. Wobei ich aber auch wirklich sagen muss, an an den ersten Teil kommen muss ziemlich kein Luigi's Mansion mehr ran. Nein, ich meine, Dark Moon, also Luigi's Mansion 2, war ja auch auch ganz, ganz gut gewesen. Also es gab da insgesamt fünf äh, Locations, wo, wo man hingehen konnte. Und halt in Luigi's Mansion 1 nur halt diese eine große Villa. Und, und hier halt nur dieses Hotel. Aber trotzdem, es war ganz nett. Ja, es war besser als Donkey <lacht> Ja. Yeah. Und du magst den Hund immer noch nicht. Mhm. Weil er so knuffig ist. Ja, ja knuffig macht nicht wirklich er, er hat dir vor und vorhin das Leben gerettet. Ja, schon überlebt. Nein. Ich meine ich, ich meine, ich hab's überlebt. Ich nehme keinen Fallschaden. Äh, was, mit, was mit den Zeiten, äh, wo du, äh, im, im Gewächshaus runtergefallen bist? Hast du einen Fallschaden bekommen. Da guck mal, wie hoch ich da also ich würde mich da trauen, wenn ich irgendwie Angst vor Fallscharen hätte oder oh. so? Ähm. Ja? Nein. Doch ich weiß nicht? Ja, wir gucken uns jetzt noch die Credits an, dann bekommen wir noch am Ende unseren Rang. Dann ja, das ist ja, dieses das ja, ist ein berühmtes Bild. Ja, das ist eine berühmte Bild. Den Arbeitern, die auf so ein so Stahlträger auch so ein irgendwie Mittag, Abend machen. Mhm. Dieses eine berühmte Bild. Fenster. essen nein nicht essen fenster ich will es essen, ich werde essen. <lacht> ja wie viele, wie viele parts haben haben wir jetzt dafür gebraucht für das ganze projekt 23 ja ich denke, ich Die, war, war auch gar nicht so lang mhm. okay. hey, wir wollen jetzt gleich unseren rang sehen ja so groß. <lacht> ja. Der war so, so groß. Der Fisch, den ich gedacht, der war riesig. Du bist doch gar kein Fisch. Genau. Hey, guck mich an. Ah! Ich habe mir Nagel reingehauen in die Hand. Was machst du denn Mann? Moment mal, das tut mir doch gar nicht weh. Ich bin aus Glibber. Ouija aus Ja, genau. Und den Polterpin im ja, als helfer -Tumphäer. Nein! <lacht> Doch! Nein. <lacht> Doch! Genau so wenig wie diesen Einwohn von Olli World. Oder Crafted World. Ja, da. Ah, schön. Wir posen. Ja, posen. You shall pose now. Okay. irgendwie auch eine wegen GUI. Uh, heißt der im Englischen GUI-G. Okay. <lacht> Sieh sie da an. Schon wieder verloren! Das dritte mal jetzt schon... Eigentlich soll ich jetzt lassen. Seid ja mal der ist Ja, in den dieses menschenteil ist, äh, ist dieser König-Buhu immer der Hauptbösewicht. Weil wir alle, wir alle kennen ja so, so zum Beispiel den könig aus Maragard-Dabbel, der sieht ja, sieht ja ganz anders aus als der hier. Der hat nur so eine normale Krone. Ja, der hat nur so eine normale Krone ja, so und nicht solche dunklen Augen. Wir nee, sind nicht ja, da, Special thanks to Shigeru Miyamoto. Oh, okay. ja, Shigeru uh, Miyamoto san 2019 Nintendo. Na gut, okay, da wollen wir uns mal unser Hotel ansehen. Nicht schlecht. Glückwunsch, Rang B. Hm, naja, gut, okay, ich hatte auch ein B. Aber man kann sagen, was man will. Ich finde da, dass diese dass dieses Bild eine Aufnahme für die Wir für die Ewigkeit ist. Okay, dann halt nicht. hier ist es gedacht, du es auf den Aufnahmeknopf drücken ja. und, und vorwachen. bye. Bye. Bye. bye. bye, bye. Ciao, Luigi. Ich hasse dich so sehr. Nicht, dass ich einschläfere. Er ist doch schon tot. Ich spüre das Klo unter. das waren meine letzten Worte. Hi, everybody. Ja. Gibt's noch irgendwelche abschließenden Worte von dir? Nö. Ja, gut, okay, dann würde ich mal sagen, das war Luigi's Mansion 3 im Kormos. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Ciao, ciao. Ciao.